Es heißt Krabbeln und Vollsaun. Ja, hallo liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin wieder mal unterwegs und zwar wieder mal mit dem Tiroler und ihr seht es da schon hinter mir, den pfad da werden wir jetzt dann gleich einbiegen. Wir sind hier in der Nähe von Leobersdorf unterwegs in Niederösterreich und wir sind auf der Suche eigentlich nach einem Lost Place, der sehr vielversprechend war. Und danach wird es auch noch mal einen Overnighter geben. Ihr seht es auch im Hintergrund überall den Schnee. Es ist auch jetzt noch ziemlich kalt. Wir haben ziemlich genau 0 Grad aktuell. Das heißt, es wird so richtig schön eisig in der Nacht. Wir schätzen so minus 4, minus 5 in etwa werden wir kriegen. Ja, wir sind aber natürlich ausgerüstet, wir haben die ganzen Sachen jetzt aber fürs Lager noch nicht mit. Das liegt alles noch im Auto, weil wir wollen jetzt erstmal noch den Lost Place machen und dann werden wir uns einen schönen Platz suchen für die Übernachtung. Aber jetzt geht es erstmal in den Wald und auf die Suche nach ein paar Geocaches. Da seht jetzt, warum das Pecherpfad heißt. Hier hat man nämlich aus den Kiefern, oder bei uns Föhren genannt, das Harz gewonnen. Das ist dann hier, also man hat die Rinde aufgeschnitten und das Holz eingekerbt. Und dann ist das Harz hier herunter geronnen, hier in diesen Topf hinein. Hier hat man das Harz dann gesammelt. Und das ist dann weiterverarbeitet worden und es war ein sehr wichtiges Handwerk und man hat hier bei uns in Niederösterreich etwa im 17. Jahrhundert damit angefangen, hier eben das Pech oder das Harz zu gewinnen. Ja Leute, wir haben den ersten Teil der Anlage gefunden. Und bevor wir jetzt reingehen, noch kurz ein paar Infos. Also wir sind hier unterwegs auf einem Lost Place aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Ganze ist eine ja, Art Bunkeranlage oder irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall eine militärische Anlage. Es gibt hier auch ein Stück weiter noch ein Munitionslager des österreichischen Bundesheeres, was bis vor kurzer Zeit noch aktiv war. Aber diese Anlage hier stammt tatsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg noch. Und hier wurde Munition für die Luftwaffe ausgegeben. Weil hier in der Gegend einige Munitionsfabriken und andere sogenannte kriegswichtige Industrien waren. Und ja, wir werden jetzt mal schauen, da Tiroler hat unten ein Loch gefunden. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir da reinkommen. Und Jetzt heißt mal, Helm raus, Lampe rauf und dann schauen wir mal. Ja, der erste Ausflug war doch schon mal ganz spannend, Wir haben mal ein paar coole Sachen gesehen obwohl das eigentlich noch gar nicht die Location ist, wo wir final dann eigentlich noch hin wollen. aber ich denke hier auf dem Weg entlang werden durchaus noch einige mehrere Gebäude sein und alte verfallene Anlagen, weiter geht's wir haben hier die, die nächste Anlage und wir öffnen jetzt einmal ganz kurz in Blick hinein ihr seht, da, da geht es deutlich weiter als vorhin der Tiroler ist jetzt gerade noch unterwegs schaut da nur mal ums Gebäude rundherum und dann schauen wir mal, wo wir reingehen. zeigen wir uns Ja. So, da haben wir jetzt mal wieder einen Gang durch. Da haben wir dann noch ein paar Nebenräume. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den Gang vor. Und davon haben wir gleich ein bisschen besser in die Räume reingesehen. Und wir rollen das dann von hinten durch auf. So, dann schauen wir da mal rein. Oh ja, da gibt es noch einige Räume, die es zu erkunden gilt. Ja. Das waren sicher irgendwelche Lagerräume. Das sind ganz viele was spielen Wow. Na, Overnight hat mir Spaß. Aber da erinnere ich vom Ding sehr, gell? Von Temperaturmäßig, ja. Temperaturmäßig ist es deutlich wärmer. Müsste man sich nach zehn Minuten schon die Jacken ausziehen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber natürlich wenn wir nichts mit Feuer machen. Ja. Und ich glaube, dass die Luft auch recht schnell recht stickig wird, da drinnen. Ja. Aber auf jeden Fall eine saugeile Location. Oh mein Gott! Jetzt hätte Müllhalde. Weinflaschen, Bierflaschen. Also offensichtlich, auch bei der örtlichen Dorfjugend bekannt. Ob das da original war, ich wage es zu bezweifeln. Und kochen können wir auch. Alter Ofen Die Kletterei sparen. Wenn wir wollen, da können wir unten durch. ziemlich leer zu sein aber schon krass wenn man bedenkt dass das ganze hier irgendwie eine militärische versorgungseinrichtung war könnten das schon durchaus munitionsbunker gewesen sein in früheren Zeiten einmal. Also vor allem die, die großen Räume. Was haben wir da? Steht noch irgendwas drauf? Fuha -fu gesellschaft Was, was, ja, was das sein könnte oder was das hm. war. Was steht da noch? Cock... Cockpit... Cockpit-Table, Cockpit-Tisch. Okay. Also... Cockpit... Ablage. Das muss aus also irgendeinem Fahrzeug sein, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, eventuell vom Zug die alten Rückenlehnen, da gab es nämlich früher die mit den Aschenbechern drin. Das kann sein. Das hätte auch so ziemlich die Form. Ja, ja. ist möglich. Aber die gibt es ja, ja, Mittler ja mittlerweile schon seit 10, 15 Jahren oder so. Ist ja Nein, sogar in Zug Zugrachverbot. Da also ist sogar noch ein Teil von der, von der Schalung erhalten. Hier herum. Genau, ja, um dann hier den Beton zu gießen. Ich muss ich auch den Zwangsarbeitern, aber das lässt sich heute nicht mehr feststellen oder zumindest habe ich nicht mehr herausfinden können. Aber ihr seht auch an der Decke überall diese äh, Linien, was auch von der, der Schalung her kommt, was natürlich früher der Zeit wo das gebaut worden ist, Holzplanken waren, nicht die Schalungsplatten, die man heute verwendet. Aber schon echt an. Eine krasse Location da. ist hier nicht mehr viel erhalten immer ein paar Grundmauern und die Platte auf der wahrscheinlich irgendwann mal Baracken gestanden sind ich schätze mal aus Holz ich glaube nicht, dass der Mauerwerk aufgeschichtet war so, weiter geht's ja Leute, wir sind jetzt hier an der nächsten Anlage und schaut mal, wie tief da der Diroler schon unten ist und wie klein der im Vergleich zu den Mauern ist Also da ging es richtig weit runter. Also ich denke, das war eines von den Hauptgebäuden, eventuell Verwaltung oder irgendwas Versorgungsmäßiges. Ich denke, die beiden Gebäude vorher waren in welche Baracken, in welche Wohnbaracken. Aber jetzt müssen wir da erstmal runterkommen und das werden wir da durch diesen Schacht hier tun. Da runter. Ich nehme ich jetzt einfach mal mit. Das müssen wir hier aufpassen, weil da ziemlich schräg runter geht, wenn ihr euch das anschaut hier muss ich erstmal auf diesen Absatz diesen schmalen der da ist und jetzt hier unten durch und jetzt sind wir hier mitten in dieser Anlage herinnen coole Sachen Wahnsinn Leute, oder? Ja, wir denken, wie alt das ist? Das ist mehr als 75 Jahre alt. Wahnsinn! Und es steht immer noch, ja? Ja. Aber ihr sehen auch sehr schön wie viel, wie viel Stahl da drinnen ist Wie, viel, wie das armiert ist Irre Wahnsinn Da also ist noch eine Tür Also das waren sicher irgendwelche Lagerräume, die man genutzt hat Da war wahrscheinlich noch mal irgendwo ein Boden eingezogen also hier auf dem Niveau war sicher irgendwo im Boden und darunter dann die, die Fundamente, die man dann noch hier mal sieht. Das was man sieht, ist, man sieht an dem Beispiel das Metall. Das ist hier schon korrodiert bis zum Geht nicht mehr. Teilweise auch schon gebrochen. Aber die Kunststoffummantel mit drehte hier wie neu. Und genau deswegen sollten man auch keinen Kunststoff in die Natur werfen, weil der bleibt dort für Jahrtausende. Also Leute, nehmt euren Müll mit heim und lagert ihn nicht einfach irgendwo im Wald ab. Brutal, absolut brutal. Aber die Natur kämpft sich zurück, und holt sich Stück für Stück das, was man weggenommen hat, wieder zurück. Und das ist gut so. Auf jeden Fall eine echt hammergeile Location mit extrem viel Geschichte. vermutlich auch verbunden mit sehr viel unschöner Geschichte. Oh, das sieht man immer super genau. Oh, ja. Ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an, weil ich habe jetzt nur einen Handschuh gerade an. Aber heraus. Aber heraus. Krasse Sache. Ich zeige euch das nochmal von oben. das ist eine echt abgefahrene Anlage ist. Wahnsinn. Ja Leute, wir sind jetzt am Lagerplatz angekommen haben jetzt ein schönes Plätzchen im Wald gefunden, was auch halbwegs eben ist und werden jetzt mal unser Lager vorbereiten und ich werde meine Hängematte aufhängen der Tiroler wird sich sein Lager am Boden aufschlagen und der Tiroler hat dann auch noch vor, seinen kleinen Livestream vielleicht zu machen da werdet ihr uns dann vielleicht auch noch sehen und ja, ich würde sagen, wir bereiten jetzt mal das Lager soweit vor und dann wird es immer noch mal ein bisschen was zum Abendessen geben Aber jetzt wird mal aufgebaut Ja Leute, ich habe jetzt mein weit aufgebaut, meine Hängematte darin meine Isomatte und mein Defense 4 Schlafsack Das sollte auch für die Minustemperaturen heute ganz gut funktionieren Einzig die Isomatte ist wahrscheinlich etwas grenzwertig Da könnte es knapp werden Aber sollte im Großen und Ganzen bei den Temperaturen eigentlich funktionieren Ja, dann schauen wir mal weiter durchs Lager Wir haben hier schon mal ein wenig Feuerholz gesammelt Und da herunten hat der Tiroler sein Lager mit einer Mischung aus Reisig und Isomatte und dann ein Schlafsack drüber. So, der Tiroler hat mal hier ein kleines Feuer entzündet. Wir haben allerdings jetzt hier nicht auf Buschkrafttechniken zurückgegriffen, sondern, zu kalt. ja, und auch schon ein bisschen zu spät, sondern wir haben einfach einen kleinen Spirituswürfel, also ein Trockenspiritus hineingetan und angezunden. Ja, und sobald es dann die kleinen SDH vorher gefangen haben, werden wir dann anfangen ein bisschen nachzulegen. So Leute, ich bin in der Hängematte, wie ihr sehen könnt in meinem Schlafsack und jetzt zeige ich das jetzt auch noch mal ganz kurz und ja, wir haben es jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt wirklich ist, aber ich schätze mal so irgendwas um 10 herum und ja, es frischt jetzt auf, es wird kühler aber ich denke, mit dem Schlafsystem, was ich hier habe, sollte ich ganz gut durchkommen. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es hell ist. Bis dahin, Leute. Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt kurz noch 7 Uhr. Und der Tag dämmert. Jetzt ist es noch nicht allzu viel Licht, aber es wird ähm, die Nacht. Ja, war ganz gut. Die Isomatte war definitiv an der Grenze, wie erwartet. Ähm, sie ist auch für die für die Hängematte etwas zu schmal. Das ist mir das letzte Mal schon aufgefallen. Aber ja, mal schauen. Was ich mir sagen, so, zu irgendwie als Alternative für den Winter. Werde ich sicher was finden. Ansonsten Schlafsack super warm. Auch die Füße, das Gewand hat super warm gehalten. Alle Spitze. Obwohl es wirklich ziemlich eisig war heute in der Nacht. Ich war natürlich ein paar Mal munter. Ja. Aber jetzt stehe ich erstmal auf. Und schaue, dass ich ein Frühstück kriege. Und dann. Ja. mal wir schauen, was wir heute noch machen. Bis später. So, ich bin wieder daheim angekommen, habe den Tiroler bei der U-Bahn abgesetzt, dass er auch heimkommt. Und ja, jetzt geht es noch ans Sachen auspacken, trocknen, Wäsche waschen und so weiter. Die Nachbereitungen, die zu einer Tour halt dazugehören. Aber ich muss sagen, es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Es war richtig, richtig cool. Der Lost Place zuerst und dann auch die Übernachtung war wieder ein richtig cooles Abenteuer. Und vielen Dank nochmal an den Tiroler fürs Mitkommen und schaut es bitte auch auf seinem Kanal vorbei, schaut euch sein Video von dieser Tour an, ein bisschen andere Eindrücke, ein bisschen andere Perspektiven. Ist sicherlich auch spannend und interessant für euch. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt und wie gesagt, schaut es auch beim Tiroler vorbei, es lohnt sich. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt bei der Tour wie ich und wie der Tiroler. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch jetzt alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.